Was würdest du denn den Influencern, die ihr betreut, weitergeben, um einfach Aufmerksamkeit zu erreichen? Also grundsätzlich die gesellschaftliche Entwicklung mit Influencer-Marketing finde ich super, denn äh, gerade dieses Öffentlichmachen auch von teilweise privaten Sachen zeigt ja, dass jeder im Prinzip gleich ist. Und dieser Spruch, jeder kocht nur mit Wasser früher, das ist ja ein ganz bekannter Spruch, aber alle haben ja noch in der, in der älteren Generation dieses Ja, ich muss alles verstecken, die ganzen Probleme dürfen nach außen nicht erscheinen Und das hat sich ja komplett gewandelt, man zeigt seine Probleme, man dokumentiert, was passiert, die Fehler passieren Das muss alles dokumentiert werden ruhig und das macht eigentlich nur menschlich in dem Sinne und das ist ja auch ein gutes Signal, dass man den Leuten zeigt, hey komm, jeder hat mal Höhen und Tiefen in seinem Leben. Das ist dann nicht unbedingt nur Clickbaiting, um dann solche Drama quasi in die Öffentlichkeit zu zerren. Passiert auch, aber natürlich ist das zeigt einfach eine menschliche Seite, die meiner Meinung nach die Welt eher zusammenbringt als auseinander. Und insofern finde ich das eine ganz gute Entwicklung.